Herr Polizist, Herr Polizist, Sie müssen mir helfen. Sie müssen mich unbedingt unkenntlich machen. Ich brauche eine neue Identität. Ja, warum das denn? Die haben mein Auto geklaut. Und meine Frau war noch drin. Ja, und? Jetzt habe ich Angst, Sie bringen die zurück. Ach, oh Mann, ist das heute wieder schwer, das Kreuzverbrezel. Hm. Sag mal, wie heißen denn nochmal die alten, diese alten Gebäude da? Denk mal. Na mach ich doch!